Wir haben heute hier im zentralen Bergungsort die einmilliardste Aufnahme von wichtigen Dokumenten eingelagert. Und äh, weil das so ein bedeutendes Ereignis war, haben wir Material und äh, die Urfassung des äh, Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eingelagert. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich äh, nach der Hager-Konvention verpflichtet, Kulturgüter zu schützen. Ein wichtiger Beitrag äh, zur Auftragserfüllung ist für uns die Verfilmung von wichtigen Dokumenten, Zeugnissen der deutschen Geschichte. Äh, seit ungefähr 40 Jahren äh, verfilmen wir eben über und mit Unterstützung der Landesarchive, des Bundesarchivs, diese Dokumente, sie werden auf Mikrofilm gebannt. Diese Urkunden, diese Dokumente müssen historische äh, Ereignisse widerspiegeln. Deshalb nicht nur Einzelurkunden, sondern immer auch in ihrem Kontext. Und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eben für diese Bundesrepublik das, wie der Name schon sagt, grundlegende Dokument. Und auch da ist es nicht nur die letztlich von Konrad Adenauer und anderen unterschriebene äh, äh, Schlussausfertigung, sondern es ist vor allem das Material, was zu diesem Grundgesetz dann geführt hat. Also wir haben in den letzten 40 Jahren hier in mittlerweile fast 1500 Stahlbehältern rund 32.000 Kilometer Film das ist fast fast der Erdumfang. Also wir sind gut mutig, in den nächsten Jahren auch noch die fehlenden 8.000 Kilometer hier einlagern zu können, sodass wir eine Filmrolle einmal um die Erdkugel legen können. Also es ist mit einem über mittlerweile über eine Milliarde Aufnahmen. Das ist schon, denke ich, eine gute Leistung.